Bist du sicher, du willst mich nicht angreifen? mit du sicher, du willst mich angreifen. Ich bin eine Prinzessin. Ah, kommt. Ah. Natürlich. Ah, jetzt kommt Oh, jetzt kommt er mit der dings an sich gerade stimmt man weiß weiter war da war eigentlich gar nicht so schlecht jetzt gerade ja. <lacht> ja viel spaß das kann er mich eigentlich nur mit schweigen erreichen ne? ja. Ja, das war jetzt nicht so geplant. ich muss doch hier mit ihm Erfahrungspunkte kriegen. Tänzer. ich... Das ist mir jetzt wert. ich brauche Erfahrungspunkte hier. Soll ich sonst mal mit ihm angreifen? Um, ja, das hat ein bisschen gerade hier die Situation entschärft, sehe ich gerade. Uah. Warte mal, wenn ich mit Ihnen hingehen ne? Kanax. Ah, Angriff Dreck. Ja, du kommst wahrscheinlich mit Schweigen um erkennt er ne? Ja. Macht nichts. habe sowieso nicht geplant, mit der anzugreifen. Ich könnte ja eigentlich schon mal ja, ne? ich eine Idee. <lacht> und den kampf noch einfacher hier mal ein paar Doppelgänger und er kann auch mal hier okay. aber von den ein also. sagen sie sich nicht gegenseitig hochheilen so da wird lustig jetzt gleich <lacht> ha, sie bewegt da oben hin ins wasser die gegner hauen aber auch echt niedernehmen daneben den aber wir hatten jetzt schon wieder für eine bewegung schuldiger was ich hier dich. ich war eigentlich nur von dem posten ja aufpassen hm. aber mal dazu so jetzt ne? Pass auf ein dich hoch mit ziemlich sicher du hattest genug hp das gar keinen Schaden gemacht. Nee. Oh, nein, ich wollte eigentlich meinen Tänzer hier einsetzen. Ah. Ja, aber. Und ohne... Ich. Komplexe Strategien hier finde ich. So, so, Problem ist, er wird jetzt gleich hier rumkommen, ne? würde ich gerne mal die Leute hier erledigt haben. So, wir können, wen kann man denn mal abschießen, ja? Sollte definitiv neben den Dings hier stehen, in den Hauptcharakter. dagegen gegen die beiden wird das nicht viel bringen, ne? Aber gegen ihn wird aber bringen Aber dann hat er, äh, hat er sie wahrscheinlich wieder hoch, ne? ja okay aber ah, 20 gleich so da wird ein sehr gnadenloser sehr gnadenlose Konteroffensive ja gleich ja ne, mal hier warte mal <lacht> betritt meine todesfalle sich gar nicht weiter bewegt den Ah, jetzt ist der darunter gegangen um den zu heilen Ja, damit hast du mehr oder weniger jetzt gerade Leute da oben umgebracht. <lacht> ja, mein Klon verfehlt. Okay, okay meine Klone haben gerade Schaden genommen, aber irgendwie sind die nicht gestorben. So, da war es mit ihr, würde ich sagen. Ich glaube nicht, hat die halt überleben wird. Jawohl meine charaktere stehen gerade sehr doof aber sie wird ja wohl ich soll vielleicht mal gucken kann ich überhaupt ich bin, mal, ich bin mir jetzt mal ziemlich sicher dass ich den nicht an dass ich die nicht äh, ansprechen kann aber du kannst aber versuchen ne. Gerade gesehen, dann kannst mal für ihn Wie gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können sie nicht ansprechen. Da gibt es bestimmt irgendwie einen Dialog oder so. Und das hat eben das Kriege ich ein Level ab hierfür? Da wäre nicht schlecht. Leute ja gerade, sehe ich. Okay, oh, wow. Äh, hier einen Hammer oder so? Anna, Hammer. Anna mit Hammer. <lacht> Aber... Okay. Aber warte mal, 30? Aber da müssen sie mit jedem ja getroffen haben, ne? Haha. Warte. Ist hiermit aus? Besser. Warte, mir nicht noch der Orkanachs gibt. Oh, vehemenz ah, perfekt. Oh. Ich bin sozusagen eine lokale Legende. Also ja, keine Gespräche ja Dann haben wir dich einmal weg. Ah, noch nicht meine Unterhaltung. Leben. fast also ich muss definitiv hier mit Anna ihr den Tanz einsetzen ich komme glaube ich gar nicht ran irgendwie so wenn ich das Donnerschwert Schwert von dir nehme, ne wie viel Magie hast du nichts hm. Ich könnte Dings einsetzen, ja, mein äh... Dinge, ja, mein Ring und dann ja mit dem Ding hier reingehen. Dann, oh mein Gott, drei Schaden. Ja, warum nicht? Oh mein okay. Nein, er gefällt sich daneben. Ah, der hat schon Maximum. Hm. So, Anna, für wen kannst du denn hier alles tanzen? Klone sind ja gerade voll im Weg, ne? Wäre sie überhaupt in der Lage, sie zu erledigen? Ich glaube ja, ne? Aber ich kann sie nirgends wählen bewegen könnt sie 1 2 3 4 R Oh mein Gott. Eine Verschwendung. Na warte, was soll's? Hey, dann kriegt sie vielleicht Dinges, ne? Da kriegt sie vielleicht ja ein Level ab, aber so 59 Maximum, sehr geil. Alle können sie ja gleich Klasse wechseln. So, oh, da ist natürlich einer unten, ist klar. Du machst 19 Schaden du hast eine Abwertung ich weiß aus persönlichen Erfahrungen dass das nicht viel macht okay ja sie ja gerade fertig macht dann müssen mit mit ihr in Erledigen, aber geht nicht. Na gut, dann machen wir so. Na ja, komm. Na oh oh ja, was, was? Hier. war hier? Vergessen hat immer in den letzten Momenten. schon ein bisschen Overkill oder so kann ich meinen anderen den Keller aber geben weil heiler bekommt schon so relativ schnell ihre Dingens ihre Erfahrungspunkte Immer mit ihm ja den kill aber zwillingsschlag was sehen will Okay. habe ich schon gewonnen, warum die Kamera so ist. Double Demon Fang. Ja, so wenig Erfahrungspunkte? Ja, okay, sie war eine entwickelte Einheit, ne? So, dann haben wir noch so, ich hoffe du hast sie ihn, ihn nicht kaputt ne? ich bin mir ziemlich sicher machst du nicht <lacht> oh, hier. Oh, ich freue mich so nach diesem part alle Die charaktere wie weiter zu entwickeln ne? so er yeah. ja ich kann ihn sogar hier mit erledigen, wenn ich wollte. macht das. Hm, obwohl er hat ein Dings, ne? Aber ich habe ah, Ich darf vielleicht nicht so schnell hier meine Kacke dahin bewegen, ne? Okay, mal gucken, wie blöd der ist. Ob der irgendwie jemand anderen, ja verstummt. Und den in Reichweite sind. Nee. Und ein Kritscher-Treffer und ich bin sowas mal weg. Hab, wie kann ich den im Alleingang erledigen? Oh nee. Ach. Dumm. Oh, die heilt die Laune auch noch hoch. Oh, das werde ich so davon ausnutzen Aber wie ich mal herankommen Sehe gerade was schönes Was ist nein mhm. Rosado, du musst das hier klären habe ich so ein gefühl wenn jemand anders kann der fliegen wo ihr eigentlich überraschend viele leute am fliegen sind er ja, bringt ja nicht viel wenn wenn die sich die ganze zeit hoch ein ich stehe genau gegen jemanden der heilung war auch sehr gut da, Bin schon fast überrascht hat hier meine ressourcen ja an heilung noch irgendwie ausreichen naja oh. oh baller ruhig deine dinger So, und jetzt teilen sie sich auf. jetzt machen sie fehler äh. okay na no, du hast noch zwei schweigen die heilen sich jetzt hier alle gegenseitig hoch oder hm. ich mit irgendwas erledigen yeah? deutlich weniger habe ich, so ich das gefühl hier öfter ich hat einsetze nein ich hat unterricht stärker einsetzen sollen. Ja. ich brauche ich, brauch ich nicht hat schon level 20 gar nicht auf uns losgegangen ah. machst du nicht hier so unnötig kompliziert man noch so kann ich einfach nicht erledigen kann ich dich erledigen mit 28 gibt dann keine erfahrungspunkte aber ist mir egal mein, mein gott ich will dann einfach mehr und damit machen perfekt noch mal eine erledigt Nächst an der so. Und jetzt jemand mit Resistenz hat, dann will ich ihn dahin schicken, ey? Ne? Wie ihm ja. Da. Ja, ich sehe sowieso voraus er geht jetzt hier und verstimmt wieder jemanden ne? anstatt hier irgendwie auch loszugehen nein ich habe wachen. Ja, war ich hier eigentlich hm, nochmal zurück so also. Wagt euch hier reinzukommen. Natürlich ist er außerhalb. Na wenn ich hier hingehe, ne? dann kommst du dadurch. Cool. So jetzt hast du nur deine blöden dinger also nur deine jetzt hast du keine einfrieren schweigen dinger das kannst du nur angreifen von weiten äh, kannst du damit doppeln wahrscheinlich ja nee. Mal. mal. Mal, mal, mal so, ne? Ja, du muss ja eigentlich auf ihn losgehen, ne? Wenn ich ihn dahin, hab schon wieder vergessen die nee, drachen Weiß es ist voll die Verschwendung, aber ich könnte halt hier sehr viel einfacher machen, habe ich so gesagt. so brennen wie sie alle brennen werden mein gott ich vergesse hier alles mögliche so ich bin bereit komm du hier rein ich war ey ich mir meine todesfalle todesfall aufgestellt für dich extra da jetzt gefällig sein, wo ich einen Anfall kriegt das gibt es jetzt nicht. <lacht> hey, ich habe mein Ether hier dahin platziert. Ey. Sogar die Musik hat sich wieder resettet. Ach. Ich krieg hier einen Anfall, an. Jetzt sind wir da alle im Wasser gefangen. <lacht> oh mein Gott. Ja, jetzt natürlich... Warte was? auch oh, cool. die musik gefällt wieder an die war war awesome. Aber blöd jetzt sind wir ja alle verdammt noch mal hier gefangen zum so dolar band Kanal. aber Aufs anschauen was das macht können ja noch deine anderen leute da oben hinbang ja aber wir sind schon level 20 keine erfahrungspunkte mehr verschwendung daneben so wie auch mal checken ob ich ihn ansprechen kann ne? ich nehme an nicht aber oh So, jetzt ist das jetzt hier mal gefährlicher, ne? Na. No. No, ich glaube, wir müssen ihn hier erledigen. und uns hier erledigt. Ich glaube nicht, dass wir Ich, ich wollte eigentlich gucken, ob... kann ich mit dir reden nein alles klar ah, ich glaube nicht das wird hier hm, könnten dich mal erledigen würde ich treffen was wir tun Ja wohl ein mit dem Typen überleben, oder? Irgendeine letzten Worte. Okay, das reicht noch nicht mal. Okay, irgendwie, na. Okay, hier wird aber, ja. Kann da nicht reden. Ne? Ah. Letzte Worte machen willst? Ist noch irgendwie so was mal sehen ne? so lang im kampf drin ne? ja Wäre sehr viel hilfreicher wenn der noch voll ab hätte so, wir haben immer fünf erreicht kriege ich jetzt irgendeine fähigkeit bei einige klassen kriegen wie fähigkeiten auf der 5 ja sehr geil göttlicher geist muss das die bündnis da ist einer wird um einen schritt verringert uh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das bedeutet. Das die braucht ein weniger zum aufladen. Das Problem ist, er macht uns jetzt aber ja fertig, ne, im nächsten Zug. Und ich kriege ihn nicht down rechtzeitig. Okay, 34 Schaden muss ich anrichten. Zehn zu wenig. Hm. Ich muss mal kurz gucken. Wenn er mit seiner Stahlgröße als erstes losgeht, ne? Die dürfte das ja eigentlich machbar sein, ne? Weil er greift ja nicht als erstes an. Oh, nein da darf ich nicht machen ja, das schaffen wir aber noch ja. mal schauen außer kritik natürlich ein paar mal ein Krit könnte die eis auseinander als vollkommen auf den kopf stellen so ich glaube nicht dass er uns töten kann wenn er mit mit seiner als erstes auf ihn losgeht, ne? dann kontert er mit 25 mit sechs schaden das ist nicht genug konnte mit zwölf schaden ich muss hier noch ein paar p abziehen leider naja ne, das wird nichts in der platzierung ja, ne? er macht ihn er macht ihn mit einem Schlag jetzt fertig ne? mit der Schlag groß dann zu 42 oh ja nee. okay. Okay, er macht sie wahrscheinlich jetzt auffällig ne weil ich sie jetzt mit Donner in Reichweite platziert hat doppelt sie jetzt ne hm. ah. funktioniert leider nicht doppelt ihn noch nicht mal klingt so heftig oh mein Gott da jetzt will ich ja mein Gott ich finde schon lang genug äh, er braucht jetzt nicht hier auch noch das also. Was so, noch mal so er kann auch echt hier niemanden erreichen mehr ne was ich auch machen könnte ist ich könnte hier ihn rauspacken aus der Reichweite ne? Ich könnte ihn ja rauspacken, ne? Gleich geht halt Wasser wieder weg, ne? Okay, sie wird nur von dem Ding getroffen. mal kurz alle weg so warum ach da tut auch die bewegung einschränken Ah, sagt mir doch mal das ändert doch alles mann so. mit schwer in ist ja eigentlich überleben ne hey, was mach ich lieber ja aber definitiv überlebt bist du so ach du bist ja auch noch da ganz vergessen ja. Oh mein Gott, ich ihn sogar weg. Als ich lieber erst heilen sollen. Ich sag so Gefühl. Ja, und ihr seid jetzt alle tot. So, ich habe mal kurz den hier um, ne? Wo oh, ich brauche ich gar nicht nicht. Das ist egal mit, was ich angreife. ich will ihn aber nicht aus versehen töten so, du machst ihn ja platt ja, ah, hier muss ich die arena schicken glaube ich Und danach muss ich auch noch hier im sommer alles erlegen damit <lacht> Dein Hauptcharakter den Kill, nee. hm, wenn er jetzt kritet, ne, wäre ein bisschen doof. Wie machen mal so. Erst wagen, Prinzessin anzufassen. Ohne zu fragen. So, also, Er könnte auch ja noch mal reingehen. Ne? Noch mal lieber sie. können den eigentlich auch erledigen ne? voll einfach jetzt ja wenn wir ne kritis war eigentlich nur ein schlag hier mit mein Hauptcharakter, ne? von der ab wir machen es mit einem schlag Wow. <lacht> Perfekt. Perfekte XP Verwaltung hier. Ja, hm. right, ne. So hammer ist. Ja, ne. Dann gehe ich mit der rein, mache nur einen Schlag. Um die um Level-up Und die Ability. Hoffentlich. Ne. Cool. Fast. Oh. Oh, so den Kill. Noch mal zur Sicherheit. Es gibt nichts schlimmer als wenn man am Ende irgendwie dann merkt, oh, einer ist mir doch gestorben. Oder ich habe vergessen zu laden oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekt. Und dann gehst du hier rein. Und pustet sie ihn weg. Der Steiner mitrut. Aus wie ein paar po backen Sehr gut ja, ich bin zufrieden das Level war ganz schön habe ich an einigen Stellen aber trotzdem sehr gut gerade und Lucina wir haben voll viele Charaktere jetzt im Klassenwechsel durchführen können ich freue mich so weit an. so viel neue starke Charaktere ja, und der Part wird definitiv so in drei Parts irgendwie eingeteilt bei mein Gott schon drei gleich drei Stunden, drei Stunden 20 Minuten. Sieht denn so wütend aus? Okay. Das war's. Nicht, dass ich mich beschwer Fahrt schon lange genug, aber okay ach ja da gibt es ja auch noch die oh. das oß erinnere mich an dem mineral meiner heimat steht der Wohndach im schilfe stimmt wollte schon sagen so, ich brauche mal ein paar entwickelte magier ja yeah gerade sie ist nicht Klassenwechselbereit. links ist nicht hier klamm ist nicht level bereit sie ist noch nicht level bereit Warte mal wenn ich dich noch mal anspreche okay. sind komisch einige haben irgendwie spezifische bemerkungen zu den orten und einige haben irgendwie weiter nicht wenn die dann überschrieben, wenn ich irgendwie die mitgenommen habe und die dann irgendwie sich freuen, so, oh, ich habe voll vier Leute erledigt, ich habe das Blut von Tausenden an meinen Händen. Ups. Oh, du bist, du bist Klassenwechsel bei, hallo. Hm. Wäre wahrscheinlich vier Parts, ja, wenn das so weitergeht. Weiß noch nicht, wie ich das Hand habe die Sache jetzt ich will natürlich nicht zu lange Parts machen, sagt er, nachdem irgendwie anderthalb stündige Parts hochlädt. Ne? Aber ich will auch nicht irgendwie zu kurze Parts machen, weil das würde bedeuten, ich müsste irgendwie viel zu länger, viel länger Pause machen und um das Spiel wieder spielen zu können. Ne? Aber ich will das Spiel spielen. <lacht> Außerdem das ist immer so eine Sache: ne? Entweder werden die Parts länger. und dafür weniger Parts an sich oder paar sind kürzer aber dafür mehr Parts ne? aber wenn ich zu kurze Parts mache bedeutet das ich tu die ganze Zeit du bist die die ich gerettet habe ne? aber wir sind sogar in dem Häuschen hier ja ne ist mir gar nicht aufgefallen ne? wir sind genau in dem Level was wir gerade gemacht haben ne? ich meine natürlich sind wir da ne aber, aber so eins zu eins ne? Ist mir schon mal irgendwie früher aufgefallen, aber ich habe irgendwie noch nie angesprochen. Okay, neben dem Moschel mit füge sie ja Sammlung hinzu. Südweltkatze, komm mit mir. Der spricht, das ist wahr. Ich kann zaubern, oder Okay. Sage so, ich auch noch? Und hier <lacht> So, das wird er sich gerade wie vom Acker machen. Ich wohl bemerkt, <lacht> klappen seine Beine sich so aus seinen Körper aus. So funktioniert aber Vögel. Ne? So, ich weiß immer noch nicht, was ich mit dir machen soll. Ne? <lacht> ich hatte ihn ja schon mal on screen entwickelt, aber. Dann habe ich noch mal geladen, weil ich mir nicht sicher war. Ich will nicht zwei Kampfmönche haben, die exakt gleich aussehen, weil, wenn ich ihn zum Kampf möchte, ne, er hat genau die gleichen Klamotten wie Fram, nur halt in grün. Wenn ich ihn zum Oberpriester mache, hat er komplett einzigartige Klamotten. Aber ich finde irgendwie als Kampfmönch wäre viel besser. Ne? Außerdem haben wir Kampfmönche mäßig nicht mäßig, äh, nicht viele zur Auswahl. Ne? Also, Leute mit Kia-Adept. Fähigkeiten, so wir haben alles. Ne? Wir haben jetzt ein Tänzer und wir haben Fram, die haben Kia adept, also diese Fähigkeit, andere Leute zu beschützen. Oh, das sind böse Plus vale. <lacht> ja, Ich kämpfe bestimmt als nächstes. Ne? 私 ich ja, glaubt ein Geist, wir sehen wie, wie freundliche leute aus ein ne? ja, Ihn nicht nie kaietem, ihn doch kitzeln kann. mir nicht kaiern. Ich, ich, ich, ich, mein Geschwister? bael Geschwister, ich habe. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich Ich habe nicht. Ich Ich Ich Ich Ich Okay, irgendwann の einen davon. Okay. Und ich bin ein Bruder, ne? Aber will Aber wir Aber aufhören, der Mondrachen ne? にセピオ。ありがとう。 お全員<笑> Und niemand hat irgendwie so zusammengefügt, dass ich das sein könnte. Ich da böses ich war wahrscheinlich hier mit den roten Haaren, ne das wir übrigens noch nicht gesehen haben ne also Hab im Intro reingepackt hm. also wir sind wahrscheinlich von sombron hier der Oh. dafür erika ne? und da hat sich noch was verbunden so, äh, erika fenstere ruinen Welcher level ist das der finale kampf sein ich habe ich habe feier beim acht nicht mehr so im Level 3. Gut, dann machen wir aber noch hier weiter im Und Gucken da mal, was wir da noch machen können. Die Story spitzt sich zu. Weil nicht. Wie gesagt, ich habe schon gehört, irgendwie die Story soll nicht so gut sein, aber... Was soll man machen? Nicht Ich erwarte jetzt hier kein kein Epos oder irgendwie so. Ja, Leute, sollen wir mal irgendwie ihre ihre Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Habe ich was Neues freigeschaltet, Flohmarkt, neue Ware, Boutique, Laden, neue Ware. Checken wir mal ab. Ich habe noch keine Klamotten auf. Ich habe noch gar nicht angesprochen was ich hier an ne? Irgendwie so Sachen die ich mal bekommen habe Nein äh, kaufen. Ähm. <lacht> Einfache Badebekleidung ideal zum Schwimmen, Trainieren und Sonnenbaden. In ihnen macht man stets eine gute Figur. Zwei Versionen. Na klar. Ich meine, wir kamen gerade aus der strand -Episode, ne? Wieder bei mädels aus. Alles klar. Vergleich zu dem Einteiler ist glaube ich, ne? Das ist da normale so. habe Ich ich schon gewundert, wann irgendwie so Fanservice-Klamotten geben. Ne? Bestimmt auch irgendwann so. So Dienstmarkt-Klamotten oder so. Oh ne, das ist wahrscheinlich DLC irgendwann, ne? Pass auf. Wenn man so ein Klassiker als bei tales aufspielt, auch immer so. So, erneuerung kann man sich unendlich kaufen. Heim, äh, meister Meistersiegel. brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? So, da machen wir. Ich, wünsche, ich möchte in der Ringkammer mal hingehen, weil ja, Flo hätte ich auch abschicken sollen. Und Unterstützungen, Und so holen wir uns erstmal ein paar Ringe, ne? Vom Fire Emblem 8. Die Story habe ich zwar nicht mehr so im Kopf, aber die. Nach Mikaya noch okay ist doch nicht alt gegen neu Mikaya ist immer noch auf der gegnerseite in dies vom zehnten teil von daher aber sonst sind das als die ersten teile ist eigentlich wie schwer es ist irgendwie an die älteren teil vom feiern dran zu kommen ja, die sind noch schwieriger irgendwie dran zu kommen als die teils auf spiele weil irgendwie nie die äh, irgendwie remaken oder irgendwie als so Virtual title Konsole, Virtual Console Titel oder so rausbringen, so Marissa, die Schwertmeisterin, Kämpferin, so angeblich voll schlecht sein, <lacht> weil ich nicht so in Erinnerung habe. Da kriegst noch mal ja die charakter Die kenne ich natürlich auch. Garrick, der Söldner, der war gut, der war stark, also noch, <lacht> also noch mal. So, Amelia. Amelia ist mehr oder weniger was John war. Weil sie ist, noch sie ist noch schwieriger zu trainieren, weil sie Rekrutin ist. Ross. Ross auch. Da waren so Trainingseinheiten, einer irgendwie zweimal hochgelevelt werden müssten. Ines. Das war ein Scharfschütze und ein Prinz. So. Weiter. Wow, da war sie gerade ein bisschen am Lenken. So, Tana, Retterin, ohne Prinzessin. media Tana. Ines. Joshua. Ja, da ist ja Mir ohne Glücksspieler. Den hat man rekrutiert, nehmen wir mit Natascha mit ihnen angeredet hat. Und er greift keine Ladies an. Habe ich nie gewusst. Man kann die einfach in dem. Oh. Ja, wie spricht man ihren Namen aus? Ne? La Rachel. Ja, La Rachel, glaube ich. Auch oh, eine Prinzessin. So. Auf jeden Fall zwei Charaktere. Ross. Äh, wer könnte da? da? Fehlt definitiv Ephraim. frame ist bestimmt vorne. Ja, Seth. Natürlich. Seth ist was äh, Wanda. In diesem Spiel ist also eine weiterentwickelte Einheit, aber der Typ ist auch voll stark. Der hat voll gute Wachstumswerte. Den mit dem Typen kann man wortwörtlich das gesamte Spiel so lohnen. Ah, cool, magerin, die exzentrische Magierin. Gott, wenn ich das Spiel noch irgendwie in Erinnerung hätte, dann würde ich jetzt einige Zitate hier irgendwie ablassen. aber es gibt so viel Gerede in feiern Emblem. Kann ich mir halt nicht mehr. Radiant Dawn. Kann ich einige Zitate noch. Sorry to drop in. Anonhost. also irgendwie ja 04 vor Selgius aufgetaucht ist. Und sich von den Falken, Lagus alle tragen ließ. Hatte voll die komische Stimme. Ey. Ich glaube nicht, ihr wisst mit wem jetzt zu tun hat. Zellius, der Kommandant, dieser sagen, hey, er <lacht> ja, da die irgendwie die Stimme die kommt mir bekannt vor, aber ich vor allem die war auch deutsch. Ne? Vor allem im Radiant Dawn war ja komplett auf Deutsch und äh, die hatte so eine, die klang ein bisschen generic, so im Sinne von, die hat man definitiv schon mal irgendwo gehört, aber keine Ahnung, äh, was wollte schon mal Flomarkt, flohmarkt Wo ist flohmarkt? Äh, flohmarkt ist eigentlich auch interessant, weil, boah, ich finde den nicht äh, da, da, unten links, oder? mein Gott. Der flohmarkt ist ehrlich gesagt auch interessant, weil da sind manchmal Gegenstände, die man kaufen kann, die kosten irgendwie nur so so zehn Gold oder so, ne? ich habe schon oft irgendwie darüber nachgedacht soll ich mir da vom paar paar, uh, der verbesserte Angel zum Fangen mittelgroßer fische bricht nicht so schlecht da sie recht biegsam ist Gib. okay hier zum beispiel linsenblumen also, er gibt schon sehr billige sachen die man sich holen könnte und die geben dann bestimmt irgendwie sehr viel Supportpunkte, wenn ich davon weil nicht fünf oder so kaufen würde und so auf 100 hochrunde ne? auf 1000 nee, doch auf 100 aber ich finde das ist relativ easy hier schon Supportpunkte zu kriegen da sind ja nur Supportpunkte zwischen mein Hauptcharakter und mein und mein äh also oh, jetzt kann ich sechs mal angeln oh, okay mache ich mal aufs Screen ich nehme es nicht an dass da jetzt ein Unterschied ist ne? so äh, Supports nein kein Support, bis auf die beiden. Cool. Ja, okay, ich soll vielleicht mal trinken. Ich habe die ganze Zeit nichts getrunken während den ganzen Aufnahme. <lacht> vielleicht mal machen? Meine Kehle geht's Gott sei Dank ein bisschen besser schon. Da ich jetzt hier drei vier Parts Locker aufgenommen habe, wenn ich sowieso jetzt Zeit haben meine Stimme zu erholen. ein 幼少とりあえず Okay, dann. Noch ein Abstecher in der Arena. Habe ich irgendwie Bandgespräch oder so? Ja, ne? Ja, mal hier. Wollte schon sagen. Rein mit Alpakas in die Schlacht. Hm, es kann er geschickt plus zwei lernen. Ja, die Hirten. <lacht> das zweite Mal, dass ich irgendwie das Wort Shepard irgendwie irgendwo in den Rollenspiel gehört habe, nach Tales of Sisteria und Berseria. Ehrlich gesagt schon davor, weil Awakening habe ich ja vorher gespielt. Kann man vorher raus, ne? So irgendwann habe ich hier wieder. So ja, ich habe mal meine visitenkarte irgendwann mal bearbeitet, habe ich noch nie gezeigt, ne? Gutes <lacht> Bild, ne? Na, Ahnung, kann man irgendwie, das wäre so für Online-Spielen, ne? Damit du irgendwie so zeigen kannst, ja. Wie das alles schon? Louis, habe ich am meisten platziert neben meinem hauptcharakter welcher ja gezwungen ist okay das sieht irgendwie nicht richtig aus <lacht> ich sein? okay cool dann gehen wir mal in den in, in, in, in, in die arena ich mache dann hier direkt noch alles mögliche man weiß nicht, in wie viel Partys hat hier reinschneiden werde, drei mindestens. Also was vom Raum, vom Geist und Zeit, ne? Soll ich selber nachdenke So, wir brauchen jetzt hier noch einige Leute, sind sehr knapp an dem Level ab, ne? So, ja, ist Level 19, da brauche ich. Ja, die Sache ist jetzt natürlich, ne? Hm mehrer müsste ich mal irgendwann hier benutzen aber jetzt haben da die Charaktere alle aufgeholt langsam ich überlege gerade wenn ich jemanden auf Level 19 hier hochleveln ne? sie zum Beispiel dann werde ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sie nicht mehr platzieren sonst nur exklusiv durch äh, Arenen die hochleveln dann wir ne? wie viel brauchst du 61. Also wenn sie vielleicht zwei gewinnen, ne? können sie vielleicht auch levelbar sein. Ne? So, ich nehme mal eine bessere Waffe, wie zum Beispiel Feuer 3, 25, 18. Ne, das ist stärker. Oh, dann gehen wir rein. Ich habe du gewinnst jetzt hier ein paar Mal. Und dann könnten wir dich auch hier. Könnten wir dich auch hier leveln. Oh, nein. Obwohl, wenn sie nicht krittet. Sehr gut. ich gut. stärkere Einheit. So okay, ja sie definitiv noch hier ein Level ab. Stimmt. Die waren ja auch. So, B. Da haben die aber noch normale Klamotten immer? Also ihre Erstklamotten. Der Mann hat haben die gemacht, um irgendwie Arbeit zu sparen, ne? So ein bisschen. Da müssen die ja jedes Mal programmieren, ja? Mach diese, auf diesen Support mit diesen Klamotten und diesen Klamotten, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Außerdem sehe ich dann auch, wie die Charakter damals immer aussahen, ne? Dann geht irgendwie etwas Bauchfreies Design nicht verloren. das? <lacht> Du musst du いつもえ funktioniert denn das überhaupt かってお茶してたら Okay. So, weiter mit dem Training, muss ich sagen. Ne? So, wenn sie jetzt noch einen Sieg bekommt, wäre nicht schlecht. Okay, wenn ich beide treffe. Na, natürlich. Oh, ich hätte jetzt vorher Level up jetzt hier bekommen können, Ach. Ne? Oh, nee, jetzt macht du mir nicht an jetzt. Oh. Irgendwie kämpfe ich? Oh, Obwohl, okay, den schaffen wir obwohl doch okay ja okay okay alles gut alles gut ich habe das Gefühl ich hätte mehr Erfahrungspunkte von ihm bekommen können super ist es ist ja auch Level 20 sehr geil kein Gespräch okay so na gut dann ist der beste teil meiner meinung nach jetzt kann man nämlich der charaktere klassen wechseln lassen wir fangen wir dann an lapis weil sie schon so lange irgendwie ich schon so lange darauf einmal hinwarte sie wird so ein Schwertmeister. meister weißt du, der Schwertkämpfer, die angeführt, haarschaft ausweichen, und dann für eine Vergeltung üben. erlaubt, der einen einen benachbarten Gegner anzugreifen und danach das Feld gegenüber den Gegner zu bewegen. Also, so klassischer Schwertmeister-Move. Ne? Man schlitzt einfach so durch den Gegner durch, dann halt dann auf der anderen Seite ne? nehme ich an. Mhm. Wow, sie kriegt eine Menge sehr cool? Sie kann nicht zum Held werden. Ich habe gedacht, sie würde irgendwie zum Held werden. Ich glaube, wenn die eine einen Kopfschlag ausführt, trefft sie zweimal an. Oh. Sie sieht irgendwie so mehr aus, als wer sie ein Held, so vom Design, ja. Okay, mach mal schwertmeister ne? S-Rang. Jetzt bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass ich ihr die ganze Zeit ein wodau gegeben habe. Also diese Samurai Klinge, ist Katana. Oh. Sehr cool. Ist die Kleidung neu? Oh nein, warum zieht ihr, in sie jemanden wie mir über ja, die, die Schwertmeister in den Spiel sind nicht so overkill aus wie in anderen Spielen. Vor allem im Face hatten die irgendwie nur so, weil nicht vier Schwerter irgendwie an der Hüfte hinten kämpfen. Mit zwei Schwerter fand ich ein bisschen lächerlich, finde ich die schon ja so viel besser. Sehr cool. figur 9. Jetzt kann sie viel bessere Waffen auch noch ausrüsten. Sie kritische Treffer von 70 There. So. So, den haben wir zwar gerade erst bekommen, aber das war sie jetzt wie Dame. Magiekundige Schwertkämpferin. Besonders effizient gegen feindliche Magier. Kann auch Stäbe benutzen. Uh, neue Heilerin. Ignos. Während des Kampfes können tanken 50% der Stärke hinzugewinnen. Oder 50% der Magie den anderen Attacken hinzugefügt werden. Ah, okay. Dann ist er voll broken dann. Das heißt, wenn ich mit ihr dann, wenn ich mit ihr äh, magie angreife, dann kann ihre Stärke irgendwie, also die Hälfte der Stärke auch darauf gepackt werden. Und da, sie hat ja schon beides voll, voll gleich viel. Das ist ja richtig geil. So. Mal kurz gucken, hier so was sind wir mit so, weiß ich nicht. Mein, die Dame ist offensichtlich irgendwie ja da, müsste sie Magier werden, aber sie ist eine Adlige. Okay, ja, dann hat es schon erledigt. Also, ich kann Stäbe benutzen. Cool, aber noch eine weitere cool. Sieht fast gleich aus. Immer noch ihren. BH Top. Mir regt sich Macht. Ich werde alles ansetzen, sie zu Erblühen zu bringen. Ah, jetzt kann sie auch sterbe benutzen. Sehr gut. Ich liebe es, wenn Magier Stäbe benutzen können. Danach. Und jetzt kann man sogar. In dem Spiel gibt es ja keine Waffen, Waffen. level Das heißt, man kann nicht außersehen irgendwie Stablevel auf S bringen und dann keine Magie mehr auf S bringen. Was dann bedeutet, man kann keine S-Rang-Magie einsetzen. Man zu viel heilt, was ich immer gemacht habe. So. Da so, haben wir einmal ihn. Ich muss mir ja einigen ein sie kaufen. So, Rittmeister. Okay. Wir haben jetzt zweimal Rittmeister. Einmal Axt und einmal Lanze. Okay, warum sollte ich jemals Axt nehmen, wenn ich mit Rittmeister Lanze auf S-Rang mit Lanze komme? Davon mal abgesehen hat er die ganze Zeit hier schon ist ja die ganze Zeit schon hier mit, mit Lanzen am rumlaufen ne so ich überlege gerade, wann da ist ein Rittmeister mit Axt ne okay ich meine einfaches aber so, einfach auch eine Menge Werte sich gerade ja meister mit S-Rang auf Lanzen natürlich es reitet er gleich so auf so ein Alpaka. Oh, guck mal, wie er jetzt aussieht. Wie hat Pferd jetzt aussieht, voll geil. Was meint er sich gut aus? Ich glaube, nehme schon. Ja, oh, er sieht viel cooler jetzt aus. Oh, ich liebe diese Rüstung. den stark gegen Magie. Acht Resistenz. So, wie viele brauche ich denn noch? Anna war noch. Ne? Anna, Fogado, glaube ich. Ja, Anna, Fogado. Anna und Fogado. Oder? Ja. Fogado hat dann wahrscheinlich auch eine einzigartige. Ne? So, ich muss mir mal ein Meistersiegel kaufen. Oder zwei. Unser also Charakter werden jetzt so viel stärker. Immer und immer stärker werden sie. Er durchzieht seine stundenweise und führt sie durch ein Zeitalter des Krieges. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum der Magister genannt wird. Muss irgendwie der der Mentor oder der Lehrer oder irgendwie sowas sein, ne? so was sein. wie viel habe ich? mittag 0 ein bisschen b in der geldbörse aber was soll's? es also weil bei dir nehme ich an amor mir amore charmanter bogen hinter der sowohl bogen als auch schwert gelassen führt spielt gerne mit den gegnern gleichfalls kontert die einheit kann sie zusätzlich schaden zufügen gleich 50 prozent des erlitten Schadens chance in fähigkeiten äh, chance in bändigkeit also 20 prozent sehr cool aber kein S-Rang in Bögen. okay er bekommt zehn werte er bekommt in allen eins nee, der resistent bekommt er 2 und magie ich glaube er ist gut mit dem sonnenbogen ich habe so einen bogen der magie schaden macht den habe ich ihn, glaube ich, auch ursprünglich gegeben oder ne? wiegt irgendwie der Tonne? Boah. Boah. Ich werde meine Macht nutzen, um alles für diejenigen zu tun, die ich liebe, und die Gegner werde ich alle töten. So, Dann, Anna, los geht's. So. beserker oder Krieger. Hm, das ist schon das ist schon wieder schwierig, ne? Was mache ich mit ihr jetzt? Krieger hätte sie B-Rang, nur a mit Äxten. Da würde ich schon irgendwie drauf eher tippen, weil einfach nur weil frühere frühere Versionen von Anna hatten auch auf Bögen die Einheit einen ein schmetterschlag ausstößt sie als ziel zwei felder weit weg statt einfällt da ist wahrscheinlich wieder so eine sache da weil ich hier auf screen nachschauen und mich auf screen entscheiden in was ich sie verwandeln ne? was mich mal putzen ja abchecken. manchmal weil ist sie sie ist ein berserker okay. sie ist ein berserker und Butcheron. was kann er werden Okay, er kann auch zum beserker werden. er hat ja drei beserker und kein einzigen Krieger. Hm. Ich habe das Gefühl, aber das Spiel will von mir irgendwie, dass ich eher sie zu einem beserker mache, ne? Weil irgendwie oben ist. Aber da werde ich mich definitiv noch mal entscheiden und nachschauen, ne? Ich mache sie mal jetzt zum Beserker, ne? aber ich werde sie wahrscheinlich beim nächsten Mal zum Krieger hier entwickeln. So, warte mal. Sie bekommt es, Rang in Äxte. Beserker, sie hat es, Rang im Äxte man er hat auch S-Rang, ne? ja einfach nur damit wir auch einen weiteren bogenschützen hätten würde ich sagen ne aber ich mache sie erstmal zum Berserker. ich will einfach ich muss einfach mal sehen wie das aussieht am nächsten mal ist sie wahrscheinlich ein krieger mal schauen habe ich auch meine alte kleine im laden verkaufen kann ich meine alte kleidung im Laden verkaufen kann hm. wie sieht sie jetzt voll weil ich es wäre irgendwie auf die bösewichter seit keine ahnung ja gut aber bei ihr werde ich dann wahrscheinlich dann nachschauen auf screen wie sie als krieger aussieht vielleicht mache ich sie ja vielleicht ist sie beim nächsten mal ein krieger ne? einfach nur weiß ich nicht, mit ich war noch einen weiteren bogenschützen haben, also so viele Axtkämpfer haben eigentlich auch nicht, ne. Na und ich lasse mir schon mal einfach, ich würde aber sagen, das war's für heute, ne, weil mein Gott, ich bin jetzt hier vier Stunden, gleich gleich schlägt die vierte Stunde schon bei mir auf der Aufnahme und äh, ja, ich finde, wir haben heute eine Menge erreicht. Ich war langsam wie eh wahrscheinlich, ne, deswegen sind die Parts alle so lang, aber was soll's, ne. Strategie nimmt halt seine Zeit. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Parts das hier sein werden. Drei mindestens, vielleicht vier. Mal schauen, mal gucken. Ich bedanke mich jedenfalls alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, jetzt lasst bitte ein Like, ein Abo und Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.